Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. In dieser Folge geht es eigentlich darum, wie wir Minecraft auf unserem Raspberry Pi installieren können. Aber im Vor Vorhinein möchte ich euch noch etwas zeigen. Nämlich habe ich euch ja schon gezeigt, wie man die SD-Karte mit dem Betriebssystem aufsetzt. Aber noch nicht, wie man eigentlich die SD-Karte, den Bezeichner der SD-Karte findet. Also ich habe das letztes Mal so gemacht, dass ich einfach DD, IF ist gleich meine Image-Datei, also diese hier und of ist gleich slash def und mm -C 0 in meinem Fall ähm, wie man, und ich zeige euch jetzt wie man auf dieses slash def slash irgendwas kommt also wir müssen wieder rot sein bin ich hier in diesem Fall schon ähm, und geben dann ein fdisk minus l Das Ganze, das Ganze zeigt uns praktisch alle, ähm, alle Geräte an, die wir so installiert haben oder gerade angesteckt haben, mehr oder weniger. Und wir sehen hier bei mir unten, also hier oben ist mal SDA, das ist in diesem Fall meine ähm, Festplatte im Laptop, die fest verbaut ist. Das sieht man hier, weil sie ziemlich groß ist im Vergleich. Und das sieht man auch da oben 256,1 GB und da unten sieht man dann eine, die 3998 MB, also ziemlich genau 4 GB groß ist, und das wird Schätzungen zufolge unsere Speicherkarte sein. Am besten, wenn ihr irgendwelche 4 GB USB-Sticks habt, die vorher abziehen, damit keine Missverständnisse auftreten können, sondern nur die SD-Karte als einziges 4 GB oder 8 GB oder was auch immer ähm, Gerät praktisch einfügen, dann sieht man hier ähm die die ähm, wie nennt man das die Disk, sehr schön. Ähm ja, dann gibt es hier zwei ähm, Partitionen auf der für, ähm auf der SD-Karte. Die sind in diesem Fall bla, bla bla P1 und P2. Das steht für Partition 1, Partition 2. Hier oben sind es halt SDA1, sda 2 sda 3 ähm, Man muss einfach den Namen, also an das DD muss man übergeben einfach den Namen hier oben also wo steht Disk slash dev slash was auch immer gut ähm, so viel mal dazu ich mache jetzt dann gleich mal einen Schnitt und dann zeige ich euch wie man auf seinem Raspberry Pi erstens wie man die grafische Benutzeroberfläche startet das habe ich euch auch noch nicht gezeigt und zweitens wie man ähm, in, wie man jetzt Minecraft auf den Raspberry Pi bekommt das erste Übung praktisch. Also bis gleich. So und da bin ich auch schon wieder zurück. Wieder vor meinem Bildschirm hier mit meinem Raspberry Pi gestartet. Beziehungsweise startet er gerade. Ich habe jetzt mein Betriebssystem resettet praktisch, ähm, weil ich unbedachterweise den Stecker während dem Betrieb rausgezogen habe und dem offensichtlich nicht so sehr gefallen und deswegen war dann beim Start die Meldung ähm, "No init sub file found" und das jedenfalls habe ich jetzt das neu aufgesetzt. Bei der Gelegenheit gleich mal hergezeigt, wie man seine SD-Karte findet und ja, schauen, dass das da ist alles auf dem Video zu sehen ist. So. Ähm, ja, ich warte jetzt noch, bis das alles gestartet ist. So. Ich hoffe, das geht es doch. Das ist eigentlich das erste Mal, jawohl, dass ich den starte. Und wir machen gleich mal clear. Ja, ähm, was ich euch heute zeigen wollte, ist, ähm, wie man in die grafische Benutzeroberfläche kommt ohne den, XRD den XRDP-Server. Ähm, ja. Da gibt es zwei Wege, ähm, entweder man macht das Ganze mit der raspberry config also wenn ich jetzt hier in die raspberry config gehe, sieht man hier ja, dass man ähm, enable boot to desktop oder scratch, das heißt man kann hier einfach sagen, ähm, boot to desktop und login, kann man natürlich tun, aber dann hat man natürlich die ähm, grafische Benutzeroberfläche, ah, die Textkonsole am Anfang nicht mehr. Das will ich zumindest nicht. Also wenn ihr das wollt, dass ihr nur den GUI habt, die GUI habt dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ich möchte eben die ähm, Text, das den, den Terminal standardmäßig haben und dann nur ähm, den, dass die grafische Benutzer wirklich sozusagen starten können nachträglich. Ähm, ja, dann damit man es eben wie gesagt nachträglich startet, gibt es ein Kommando, das, bedeutet, das heißt start x, also start wie start eben und x hinten dran praktisch. Ähm, das startet praktisch den X-Server, wie der Name fast schon sagt. Wenn wir das jetzt hier mal eingeben und Enter drücken, dann dauert das ein bisschen und hoffentlich startet die grafische. Ich hoffe auch mal, dass meine Maus funktioniert. Ja, die funktioniert. Und wir sehen hier eigentlich wie beim Remote Desktop ähm, schon unseren Desktop. Der Vorteil von dem Ganzen, und darum mache ich das jetzt auch, ist, dass man ähm, ähm, praktisch schnellere äh, schneller das, das angezeigt bekommt. Wir haben beim Remote Desktop gesehen, ähm, dass die Maus schon ziemlich geleckt hat beim Bewegen. und Da war noch gar keine Last eigentlich drauf, sondern nur eben die Maus bewegen. Und das hat schon eine Verzögerung gehabt und das ist noch über einen Router. also ist es auf jeden Fall wenn man irgendwelche ähm, grafisch-intensiven Sachen machen möchte, so wie zum Beispiel Minecraft spielen, ähm, auf jeden Fall besser, wenn man das direkt an den HDMI ansteckt. Bei mir ist es halt unkomfortabel, es an einen HDMI anzustecken, weil ähm, mein Bildschirm etwas komisch ist im Umgang mit externen HDMIs. Da muss ich dann eben meinen Computer ausstecken und den Bildschirm tausendmal neu starten, damit er das Signal praktisch erkennt. Aber ja, ähm, wenn ihr einen Bildschirm übrig habt praktisch, der HDMI kann, dann ist das natürlich super, wenn man direkt das ansteckt, jedes Mal. Ja, aber noch genug geredet, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man zu Minecraft kommt. Wir gehen hier auf den Browser, es ist wurscht welchen ihr nehmt, das sind glaube ich 20 voreinstelliert oder so, also genau 3. Ich nehme einfach mal den hier unten in der Taskleiste, das ist glaube ich Edamidora, Midori, Entschuldigung. Und hier gehen wir dann mal auf... Man sieht leider die Leiste oben nicht, aber wir gehen auf pi.minecraft.net. Den Link gebe ich euch wieder in die Beschreibung. Und jetzt sehen wir hier Minecraft Pi Edition. Drücken wir auf Downloads. Und klicken hier zu Download. Können wir hier sagen Speichern. Speichern, ja. und ich denke das sollte bald fertig sein und ich würde es noch gern aufmachen gut wir gehen mal in den Dateibrowser unter Downloads und also dann nicht unter Downloads sondern unter dem Home-Verzeichnis und entpacken das ganze mal hier Na, war das jetzt eine gute Idee ja das war eine gute Idee wir gehen in den neu erstellten MCPI ordner hier rein und da machen wir einfach, ich hoffe das geht jetzt, einen Doppelklick auf die Minecraft-Pi. Dann kommt so ein Fensterchen, wo steht, man kann es glaube ich nicht lesen am Video, die Datei Minecraft-Pi ist ausführbar. Soll sie ausgeführt werden, dann sagen wir ausführen. Und es sollte gehen. Das ist praktisch die Minecraft-Version, die ähm, explizit für den Pi... Ähm, Erstellt worden ist mehr oder weniger, habe jetzt mal eine neue Welt erstellt. Und das Gute an dieser Version ist, dass man die Source, den Source Code bekommt praktisch und selbst mit Java darum herum basteln kann mehr oder weniger. Das heißt, das ist wieder ein Lernfaktor. Ist natürlich nicht nur zum Spiel. Und ich hoffe, das funktioniert da jetzt auch und hängt sich nicht auf ja das schaut gut aus und wir sind hier schon relativ flüssig unterwegs wir können hier laufen, springen und ich, ja ich, es springt auch von selber das glaube ich von der Mobile Version, ich glaube das ist generell von der Mobile Version übernommen mehr oder weniger das heißt man muss eigentlich gar nicht die Leertaste verwenden, man springt von selbst aber ja das war eben mal die so die erste ähm, Demonstration praktisch, wozu man jetzt was man jetzt alles mit dem Pi anstellen kann, ist natürlich nichts hochwissenschaftlich oder so, sondern trägt doch ein bisschen zum Spaßfaktor bei. Man kann auch Multiplayer spielen, ähm, kann ich jetzt natürlich leider nicht, weil ich keinen zweiten Pi momentan habe. Aber ja, das war es jetzt mal für diese Folge wieder mal. Und und ich hoffe, ihr habt, ich, ich kann schon wieder nicht reden. Ich hoffe, ihr habt euch schon einen Pie gekauft. Wenn nicht, dann macht das sofort, wie jede Folge gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin auf Wiederschauen.